Hallo alle miteinander. Vielen Dank an Wudda jetzt erstmal am Anfang des Videos. Da hat er ein wunderschönes Video hochgeladen, wie man 12 auf 220 Volt Wechselrichter so ummodeln kann, dass die ihren Akku bis auf 6 Volt runterziehen können, so ungefähr. Und das ist ja gar nicht mal so schlecht für Alone-Akkus. Und da ich ja jetzt angefangen habe, schon zwei Menschen-Alaun-Akkus <lacht> einzureden für ihre Autarkie. Ne, eigentlich ist es nicht für die Menschen an sich, sondern eher für die Tiere, die dort, ähm, wenn kein Strom wäre, dort nicht mehr sein könnten. Also äh, ja, die ersten Auftraggeber sind irgendwie Tiere, ist mir aber irgendwie ganz recht. Ja, und ähm, da werden ihre Alaun-Akkus, die momentan mit Solar betrieben werden, ja nur zu... Ich weiß nicht, 25 ausgereizt oder sagen wir mal 50 prozent ausgereizt also bis 6 volt runter ist da noch eine menge los die könnten praktisch vielleicht ungefähr noch mal so viel rausziehen wie bisher wenn sie nur einen wechselrichter hätten der das könnte ja und jetzt bin ich daher gegangen, habe mir einen wechselrichter gesucht den ich umbauen kann und habe so ein 500 watt billig ding erwischt der macht keine richtige sinuswelle sondern nur so etwas so ähnliches reicht aber für die meisten anwendungen ja, und da habe ich neigeguckt, wie die ziehe ich ins Ohrwerk. Ne? Wudder hat gemeint, einfach vorm IC, ne, der da fürs Schalten zuständig ist, eine 12-Volt-Quelle anklemmen. Aber ja, hier sind mehrere ICs drauf und mehrere Kondensatoren, ne, wo man 12-Volt anklemmen könnte. Ich habe mir halt mal hier dann den rausgesucht, der vor der Optokopplerbrücke hier rüber zu dem Steuerteil ist. Ne? Also praktisch der erste kleine Kondensator nach den großen Kondensatoren, die die Spule speisen, den habe ich einfach mal angezapft. Auf gut Glück. Nachdem ich das tat, hat die Herren hier drüben ganz schön rumgemurrt. Ne? Da habe ich hin und her gedruckt, habe gesagt, ich weiß ja auch nicht, wie es besser geht. Ja, dann war es erstmal ruhig gewesen und dann hm, bin ich mit gemischten Gefühlen hier rangegangen. Jetzt habe ich das jedenfalls mal an diesen Kondensator angeklemmt. Der vor dieser Optokopplerbrücke rüber zum Steuerteil für diese Hochvolttransistoren sind. Oder Hochvolt-MOSFETs. Und hier drüben ist jetzt der Plus und der Minus angeklemmt. Was dann später auf die volle Batterie draufkommt. Kann losgehen. Also der Akku, der jetzt an den normalen Input angeschlossen ist ist derjenige, der ziemlich nieder ist, der ist jetzt noch bei 10,5 Volt, ist ein noch nicht regenerierter, umgerüsteter ähm, Alauen-Akku, also es tut ihm jetzt gar nicht mal so schlecht, dass er ein bisschen in die Knie gezwungen wird, war sehr hochohmig gewesen, oder ist es immer noch gesagt, besser gesagt, also wird ziemlich schnell in die Knie gehen, aber für Anschauungszwecke wird es reichen. Und hinten dran ist eine die gelbe Batterie, das ist eine volle Batterie, und die wird später angeschlossen. Die wird dann an die Stelle angeschlossen, die ich vorhin beschrieben habe. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, was so los ist, wenn wir das so einschalten. Da geht er hier schon runter auf 9 Volt. LED leuchtet nicht und mein Apparat hier, den ich angeschlossen habe, der geht auch nicht. Gott, können wir wieder ausschalten. So, jetzt wollen wir mal die Stelle anschließen, die ich vorhin angelötet habe. Aha, da ist der Lüfter also gleich irgendwie mit drauf und die grüne LED ist auch mit dran. So, dann will ich jetzt mal einschalten. Hier geht er schon auf 7 Volt runter. Ich schalte ein und schalte hier ein und es tut sich nichts. Ah, so ein Mist, habe ich mir gedacht. Oh. Was war das? Ich wieder ausschalten. Warten, das steigt. Einschalten. <lacht> Was ist hier los? Krass. Warten, bis es auf über 6 Volt ist. Einschalten, da geht es kurz. Haha, <lacht> cool. Aber wieso? Warum? Weshalb, wenn der hier aus ist? Da ist jetzt auch Ausstellung. Ha. Coole Sache. Naja, scheißegal. Es funktioniert. Wenn man nicht gleich aufgibt und ja, warum, wieso, weshalb, weiß ich auch noch nicht so richtig, aber irgendwie ähm, scheint es hier wirklich so zu sein, dass nur diese Versorgungsstrecke die richtigen Ampere, also die die wenigen Ampere zieht, ne, also diese diese paar Milliampere, die was die Steuerspannung braucht und die richtigen Ampere, die dann erst geliefert werden, ähm, schon über die richtige Batterie gezogen werden, aber bei manchen Invertern halt erst, wenn man sie ausschaltet. Ne? Oh, jetzt habe ich wieder eingeschalten. <lacht> Ausschalten war die Devise gewesen. Ne? Hm. Ach nee, wenn es aus ist, ist es ja an. Ach, jetzt muss ich halt komplett umdenken. <lacht> naja, das werde ich schon lösen. Ähm, an Wutter jedenfalls tausend Dank nochmal.